Hallo Freunde der gepflegten Feuerenthaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und zwar zocke ich heute mit euch Ninja Legends und äh, der Titel ist am 11. Juli erschienen als Early Access Titel. Mit dabei ist die Lili. Ne? Du bist dabei, oder? <lacht> ja, Lili, guck mal kurz in die Kamera, die weiß gar nicht, was abgeht. Ne? <lacht> genau, die meckert gerade mit mir. Also lassen wir uns in meine Ruhe. <lacht> kam gerade gut, okay gehen wir mal auf die Steam-Seite so, ja hier steht es 11. Juli, lassen wir mal ganz kurz den Trailer laufen also Ninja Legends ist ein Wave-Shooter, es kommen die Gegnerwellen äh, immer auf einen zu und äh, ja, die müssen dann äh, abgearbeitet werden und das kann äh, ziemlich schnell ja hektisch werden, sage ich mal ich glaube hier der Trailer zeigt ein bisschen sch schwierigen äh, Modus ich habe äh, von den vier Ninja gewählt, das ist der zweite, also so ein normaler Modus. Und äh, der wird nachher schon, schon recht knackig, fand ich. In den ersten Level natürlich nicht. Ja, wie gesagt, wir können Gegner zerteilen, wir können Waffen freischalten. Ich hatte, äh, kurz bevor ich die Aufnahme äh, jetzt hier gemacht habe, oder dieses Intro, ähm, habe ich mal 5 bis zehn Minuten reingeschaut, habe die ersten 2-3 Level äh, getestet und ja, hat Spaß gemacht. Äh, ich habe einen Stab freigeschaltet, die Schwerte Schwerter hat man am Anfang direkt und dann habe ich noch so einen äh, Bogen als Spezialfähigkeit freigeschaltet, die lädt sich immer auf, wenn man Gegner killt und äh, dann kann man damit äh, schießen. Es gibt drei Stufen, drei Pfeile. Also ist ganz cool, diese, diese Fähigkeiten und äh, ja, hier sehen wir noch mal, man kann so Sachen freischalten, dann sind die Gegner klein, haben große Köpfe und so weiter. Habe ich jetzt aber noch nicht äh, irgendwas freigeschaltet groß. Okay, gehen wir mal weiter. Der Titel kostet 16,79. Ist natürlich nicht ganz so günstig äh, als Early-Access-Titel und äh, ja, ein Indie-Titel ist es natürlich. Ähm, muss man dann natürlich selber entscheiden, ob einem das Spiel dann gefällt oder nicht. Ja, das, äh, das Spiel unterstützt die Valve Index, die HTC Vive, Oculus Rift und WMR-Brillen. Ähm, man kann im Sitzen im Stehen spielen. Die, ähm, das Spiel hat wirklich eine extra Funktion. Wenn man im Sitzen spielt, wird man automatisch so ein bisschen runtergesetzt. Ähm, wir haben Links- und Rechtshändermodus. Das da wird man am Anfang gefragt. So, 18 Level gibt es. Also äh, da gibt es auch immer so äh, Bosskämpfe dazwischen. Wir können sechs Waffen freischalten, wie wir hier sehen. Schwerter, Klauen, diesen Stab. Gauntlets weiß ich jetzt nicht, was es ist. Odashi, Sashi <lacht> weiß ich auch nicht. Und Naginata habe ich nicht freigeschaltet, also kann ich noch nichts zu sagen. Den Bogen habe ich freigeschaltet, hat, hat Spaß gemacht, diese Spezialfähigkeit. Die anderen noch nicht. Vielleicht äh, werden wir die nachher freischalten äh, im Spielverlauf. Genau, und das, äh, diese Unlockable Secret Modes, äh, das war auch gerade das, was wir gesehen haben, wo die diese riesen Köpfe hatten. Äh, da kann man Sachen freischalten, die ein- und ausschalten im Menü und so weiter. Zeige ich euch aber gleich mal. Ja, das war es auch erstmal hier mit der Vorstellung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Gameplay und dann äh, schaltet am Ende nicht ab. Denn äh, nach dem Gameplay kommt ja immer dieses kleine Fazit, sag ich mal. Nur äh, nochmal zur Verständnis, das ist kein wirkliches Review vom Spiel oder ein Fazit. Dafür müsste man viel länger spielen, sondern äh, ich bewerte die Spieldauer, die ich jetzt wirklich in dem Video äh, gemacht habe. Die kann ich bewerten und äh, mehr auch nicht. Äh, was Spiellänge und so weiter angeht, äh, Spielspaß auf Dauer kann ich natürlich nicht zu so sagen. Und äh, da müsst ihr mich natürlich auch verstehen. Ich versuche euch so viele Spiele wie möglich ja, nahe zu bringen. Kann natürlich nicht alle durchspielen. Aber ich äh, sage auch immer, wenn Leute wirklich äh, mehr von irgendeinem Spiel sehen wollen, wo die sagen: Ah, okay, zeig uns da mal noch mal ein bisschen mehr vom Gameplay, dann versuche ich natürlich das irgendwie reinzuschieben in, in, äh, in meinen Tagesablauf, sag ich mal, in meinen Terminplan, dass ich dann ein Spiel äh, von der Story her eventuell noch mal ein bisschen weiter zocke, dass ihr seht, okay. Der Verlauf vom Spiel geht so und so und lohnt sich eventuell für euch dann auch zu kaufen. Also äh, da bin ich äh, offen für alles, wenn ihr das äh, unter die Kommentare schreibt oder mir im Discord schreibt und so weiter. Ja Leute, wir gehen jetzt mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß. Okay Leute, hier sind wir bei Ninja Legends in unserem Dojo. Quasi unser Anfangslevel, äh, ja. Anfangs sage ich mal. Und äh, schauen wir uns mal ganz kurz die Settings an. So, hier habe ich eben schon mal die M Musik gemutet, weil äh, die ziemlich laut ist, wenn ich hier etwas erkläre, ist das ein bisschen blöd. Ähm, ja, hier haben wir Linkshänder-Support, also für alle Hoshis da draußen, die Linkshänder, <lacht> ihr werdet hier auch bedient. Äh, no Gore ist also ja, keine Gewalt, ne? ich denke mal, das gilt in Zerteilen der Körper und so weiter. Hier haben wir Low Blood, also dann spritzt wahrscheinlich nicht so viel Blut. Snap-Turning ist hier ganz gut, weil äh, die, die Gegner kommen auch schon mal ein bisschen von der Seite oder auch von hinten. Und ja, dann ist es angenehmer, wenn man wirklich ein bisschen sich bewegen kann mit Snap-Turn, falls man im Raum nicht genug Platz hat. Das weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Kann ich aber auch nicht anhaken. Hier könnten wir, wenn wir sitzen wollen beim Spielen, können wir hier die äh, Höhe anpassen. Ne? Ist Auch ganz gut gemacht. Und äh, no user interface beim Gameplay, also ich denke mal, damit ist gemeint unsere Lebensbalken und unsere spezialattacke dass wir den nicht mehr sehen. Ja, das war es eigentlich schon. Ich schalte mal die Musik wieder an. Ich versuche da so ein bisschen gegen anzukämpfen. Hier haben wir noch Secrets, also hier kann man Sachen irgendwie freischalten. Tutorial, gut. So, und dann kommen wir zu den ganzen Waffen. Also man kann Waffen und Spezialattacken freischalten. Also ich habe jetzt hier die Katanas, die hat man von Anfang an und dann noch den Staff, also diesen, diesen Stab hier. Wir fangen aber wirklich mal nur mit den Katanas an, das bekommt man nach Level 1, glaube ich. So, und äh, wir spielen das Level 1 jetzt nochmal. Wir haben auch äh, ja, vier verschiedene Schwierigkeitsgrade und äh, Ninja ist da der normale Modus reicht eigentlich also man kann auch mal master probieren vielleicht machen wir das gleich einfach mal um zu schauen wie das so ist und ja fangen wir mal an so, wir sollen unseren dojo hier verteidigen Na komm. jetzt kommen sie mit drei Na komm. Also wie man sieht, ist, ist Arcade-lastig. Also ist, äh, man muss nicht so viel dabei äh, können oder denken. <lacht> Unser Spezialmove. So, dann haben wir einen Bogen. Und wenn wir den auf drei Level aufgeben aufgeladen haben. Dann können wir drei Pfeile schießen. Ha. Machen wir nochmal unseren Bogen. Ende. <lacht> so drei viermal in der Luft zerteilen könnte okay. und Ende ne, kein Ende. Kein Ende in Sicht hier. Rüber ab. Wir laden gleich mal auf, bis wir alle drei haben. Oh, der hat uns erwischt. Ach, oh, steht der nochmal auf? Ich dachte, das wäre Schweig! Du Lappen! <lacht> 29. Platz. ja gar nicht so schlecht, oder? Ein Stern haben wir nur bekommen. Gut. Ja, machen wir Next Level. Ja, man sieht, man sieht natürlich den Indie-Look. Aber so ein bisschen, um, um ein bisschen rumzuschnetzeln, ist das eigentlich vollkommen okay. Auch die Waffen, die man kriegt. Ne? Man bekommt immer andere Waffen. Bei jedem Kill, den man macht, lädt sich die Leiste hier auf. Also, ich habe gemerkt, wenn man von, von unten nach oben schlägt, hat man echt viel Schlagpower. So, du kriegst jetzt drei, drei Headies, Junge. <lacht> ha. Ist natürlich auch alles wieder Wave Shooter, okay. ne? Nochmal wir mal fein in den Kopf, komm <lacht> <lacht> schup, schup. <lacht> schup, schup. Junge aus dem mache ich einen Döner Der sollte eigentlich nach hinten gehen, aber gut. Oh, wieder der große und wir haben keinen Spezialangriff. Müssen wir erstmal den hier als kleinen wegkriegen. So. Dopp. <lacht> <Fatality>. <lacht> ganz schön anstrengend. Ein Stern 46. Da kann ich mit Leben? Felix VR sagt mir auch was. Ich glaube, die haben auch einen YouTube-Kanal? Kurz oh das. Oh, Masken, <lacht> <Job. lacht> Boss Fight, okay. <lacht> Mal gleich aufgeladen haben, kriegt er sie wieder so eine Mistmaske die sind schnell und die lenken einen ab auch ganz gut eingebüßt gerade. Oh, die Scheiß hier Oh, jetzt bin ich gestorben. Hier die Masken, die mich kaputt gemacht haben. Puh, okay, neu. Ja, kommt. Kill. komm. Komm her. Ich bleib liegen ein Meister kommt. Da kommt er schon. Können die uns schon mal nicht mehr nerven? Habe ich schon eine ganz gute Taktik? Come on! Die Batterie gerade fast aufgegangen. den kann er ja relativ gut abwehren aber diese Viecher sieht man so schnell das ist schlecht Oder? Ah. Blocking, Blocking Meister Blockingmeister kein Dings bekommen? Okay, nächstes Level. Kann ich, kann ich hier mittendrin einfach mal die Waffen wechseln oder ins Menü? Lass uns mal ins Menü. Ich möchte euch mal das Teil hier zeigen. Das, das macht auch echt Spaß. So. Man zerteilt es nicht mehr so, aber vom, vom Kampfstil her gefällt mir das. Also man kann diese Pfeile äh, oder äh, Ninja-Sterne, die die schmeißen und Messer auch zurückschleudern. Wenn man trifft. wünsche ich mir echt 10 Meter Platz. Quest wäre geil hier. So, jetzt haben wir einen dreimal Spezialangriff, also Pfeil. Ist noch irgendwo was? Jetzt lässt er den Spezialangriff die ganze Zeit laufen. Okay, ist natürlich blöd. Okay, sollte man eigentlich nur machen, wenn genug Gegner da sind. Ich dachte, man kann nur einen Pfeil abschießen auch. Immer in die Fresse rein. Na komm. Ach, du stehst auch immer wieder auf. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Der hat natürlich trotzdem getroffen, aber eigentlich war der nicht wirklich im Ziel, weil er sich geduckt hat noch. Oh, wird echt fordernd hier. In die Lappen. Huh. Okay. Double kill. Hört ihr denn noch mal auf mit euch oh, hier? Ich bin schon zu nah an der Wand hier. Problem für mich. Yep. Okay. Wird langsam wieder... Too much. Leute Leute ist das hart Zwei Sterne immerhin bekommen Yes <lacht> Also wenn man hier jetzt so richtig viel Platz hätte und man äh, baut sich wirklich so einen Stab wo die Touch-Controller dran sind Boah ich glaube das macht richtig Spaß Aber da, hier würde ich alles kurz und klein schlagen Wow okay Na, wer will nochmal? Komm! Come here! Hm? Kabel stört ja auch. Aber stört eigentlich in meinen Vr. Ja. Jup, kriegst du einen Dreck vor den Kopf. Also Kollisionsabfrage und so, das klappt auch ganz gut. Doppelkill. Natürlich hier die Physik von Blade and Sorcery. nicht auf nicht mehr viel Energie der kann direkt liegen bleiben Look! Drei oh, noch ein großer. Ich weiß nicht, wie viele Punkte man da machen muss. Boah, ich bin am Schwitzen, Leute. Ich glaube, eine machen wir noch. Das passt auch ganz gut. Jetzt haben wir einmal eine neue Spezialfähigkeit freigeschaltet. Um euch das mal zu zeigen. Well done, Ninja. You have recovered a very important scroll. This skill is called Shadow Blast. When you trigger this skill you will be able to summon a very powerful energy blast that will damage enemies and potentially affect adjacent enemies close to the blast radius okay make sure to aim carefully before you pull the trigger again to release again. the energy blast from In the again. palm of your hand könnte ein bisschen bisschen mehr hermachen, würde ich oh. sagen also, äh, eine Kugel, die da langsam fliegt und dann kippt ja oben. Um. Ja, ja wir, wir probieren die definitiv aus. Escape the city. Night has fallen. And they have retreated into the bamboo forest. Of the rest. Ne, with the rest of the scrolls. Ja, nachts ist bestimmt auch mal ganz nett. War gleich mit Map wie eben eigentlich, nur abends. Wir sind die Front sieht ein bisschen anders aus. Oh, jetzt kommen sie auch von allen Seiten. Das macht er natürlich noch schwieriger jetzt. Besonders mit meinem Kabeln hier ey? Nicht geklappt Boah. <lacht> das müssen wir hier den helikopter machen <lacht> Rein. Kill. Ich muss aufpassen, dass ich aufpassen, auch passen ich irgendwann welche wände haue hier was yep. bremst einen so ein bisschen im spiel äh, spielfluss die angst dass man irgendwo gegen eine wand haut Die finde ich jetzt nicht so toll. Ist nicht gelungen. Oh. <lacht> das ist alles nur Zufall irgendwie. Also das äh, gefällt mir jetzt überhaupt nicht, was jetzt von hinten und von vorne kommt. Wer hat so viel Platz, um sich komplett immer rumzudrehen und also da braucht man wirklich 5x5 Meter, würde ich sagen. Da kann man echt entspannt äh, so solche Spiele spielen. Aber äh, wenn man so zweieinhalb mal zweieinhalb hat, nee, da macht man ja ein, zwei Schritte und dann ist man schon gegen eine Wand. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal ins kleine Fazit und bis gleich. Ja, Leute, ich komme jetzt direkt aus dem Gameplay und bin echt außer Atem. Und mir ist echt warm, aber ich dachte, jetzt machst du das direkt nach dem Gameplay hier, dann ist auch noch alles frisch. Also das Spiel hat auf jeden Fall äh, Potenzial. Es ist ein, ein Wave-Shooter. <lacht> also äh, da müssen wir uns nichts vormachen. Macht aber Spaß, sich dadurch die reinzumetzeln, auch wenn man sich jetzt nicht wirklich bewegen kann. Klar wirkt das Ganze dann ein bisschen angestaubt. Weil eigentlich sind wir ja gewohnt, dass wir uns äh, durch Level bewegen können und so weiter und so fort. Inwieweit das jetzt äh, zum, ja, weiterspielen animiert das Ganze hier. Klar, man kann die ganzen Waffen freischalten. Man muss sich bis, ich glaube, Level 18 oder 20, ich bin mir jetzt nicht sicher, muss man sich äh, hochkämpfen und äh, dann ist auch Ende. Dann kommt nochmal ein Hauptbosskampf äh, und äh, dann war es das auch. Ja. Also am Ende fand ich es jetzt blöd, dass wirklich die von allen Seiten kommt und ja, wenn man einen kleinen Raum hat, macht das keinen Spaß. Absolut nicht, auch wenn man jetzt snap hat. Also man muss sich eigentlich selber die ganze Zeit bewegen, damit man äh, alle ummähen kann. Und äh, ihr habt ja gesehen, ich habe dann einfach den Helikopter gemacht und äh, dann ging es eine Zeit lang gut, aber äh, ist dann auch mehr Glück als alles andere und dann braucht man so ein Spiel nicht spielen. Also eigentlich macht ja Spaß, wenn die Leute oder die Gegner so rankommen. Und man muss blocken, direkt Gegenschlag und äh, ausnocken. Also das macht eigentlich Spaß. Wenn ich dann nur noch wild rumwirbel, ist für mich der, der Spaß raus. Nett sind diese Spezialattacken, die man freischalten kann. Also ähm, der Bogen, der war cool, fand ich. Diese Dieses Shadow, weiß ich nicht mehr, Shadow Blast oder wie das hieß, war jetzt nicht der, der Brüller, fand ich gibt es natürlich noch andere Sachen, die man freischalten kann. Und ja, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob das Spiel, was für ihn ist, kostet 16,79 Euro. Muss natürlich dann jeder selber entscheiden, ob äh, man solche Spiele mag oder nicht. Um einfach mal äh, sich auszupowern und äh, die Wut rauszulassen, ist es echt gut. Kann man dann so ein bisschen mit ja, Blade and Sorcery, Gorn und so weiter vergleichen, wo man einfach nur metzelt. Natürlich hat es nicht die Physik wie Blade and Sorcery, also äh, ist einmalig das Spiel von, von der Physik her. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus und äh, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, war unterhaltsam für euch. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und ja, wie immer, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut da mal auf den Abo-Button, würde mich freuen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.